So, heute ist es geschafft, Omani mit an den Tisch zu kriegen. Die freut sich übelst, hier beim Podcast mitmachen zu können. Wir machen gerade äh, Kaffeepause. Es ist gegen fünf, nee, gegen um sechs schon inzwischen. Wir machen trotzdem unsere Kaffeepause, weil wir immer noch im Chat weg können. <lacht> Ihr hört, sind die Kids hier auch <lacht> aktiv. <lacht> und winken uns zu. Ins komischen ich, ich dachte, er vielleicht in die Kamera rein. Aber ah. Guck mit denen, da könnten wir sicher Anschluss finden. Wieso? Genau. Ähm, ich habe bestimmt alle schon unsere Nachricht gelesen, dass wir äh, mehrere Sachen vorhaben. Nee, das wisst ihr noch gar nicht. Ihr wisst gar nicht, warum wir das reingeschrieben haben, dass wir Local brauchen. Es gibt da nämlich mehrere Challenges, die wir vorhaben. Aber dazu später mehr, wir erzählen erstmal vom heutigen Tag. Er fing nämlich total spitze an, mit einem sehr guten Kaffee. Und Thomas hatte uns ja schon gewarnt, es könnte sein, dass selbst im Bonbons drin sind. Ein Van Mivo, Eck draufsteht oder Cheese, hat trotzdem Fleisch drin. Das haben wir heute gelernt. Es ist so schön hier. Schön. Ich, ich würde gerne die Übersetzungs-App drüber laufen lassen, was er schreit. Oh, oh, es ist wie bei uns in Deutschland. Die Mama ruft. Ja, Es ist jetzt Abendessenszeit, oder? Solange ja, ja, so 18 Uhr, das passt mhm. schon. Nur oh, die komischen Ausländer trinken noch Kaffee. Mhm. Oder Tee. Aber es ist Kaffee. Genau. Und dann haben wir die Hut weiter erkundet. Mal ein bisschen also, das ist jetzt ganz kurz gefasst. Ich, also das war ein sehr traumatisches Erlebnis für mich. Ich habe seit über 20 Jahren das erste Mal gezwungenermaßen Fleisch drauf bekommen. Und man muss sagen, auf Jans Brötchen war, waren so Fleischstücke auch Und schon. Fisch. Der also Fisch war okay. Ich konnte ja, mal Fleischstückchen also okay. rausziehen. Aber bei mir Scheibchen. war es ein Eibrötchen und rundrum war einfach so eine Fleisch Fleischpastete. Wie ich nachher rausgefunden habe, war es Hühnerleberpastete. Und das ist, glaube ich, für mich so eins der schlimmsten Dinge, die's, die's, die da möglich gewesen wären. Leber war auch noch so. Ja, seitdem habe ich den ganzen Tag diesen Geschmack, der immer wieder so hochkommt. <lacht> mein erstes kleines Essenstrauma in Japan. Jetzt muss ich wirklich, heute Abend setze ich mich ran, suche alles raus, was, ich bin Vegetarierin, ich esse kein Fleisch, ist da Fleisch drin? <lacht> ich muss die ganzen Flossen auswendig lernen, damit ich mich beim nächsten Mal besser an den Kellner wenden kann. Ja, so, ich bin auch traumatisiert. <lacht> ah, der Kaffee war super, Kaffee, Kaffee war, war super. Kaffee ja. war, und der war machen. auch sehr, er war sehr nett, alle da waren sehr ja, nett klar. wieder. Und konnten genau. wieder kein Englisch. Also ein bisschen, ein bisschen. Kaffee, bisschen. Be Kaffee bestellen ging. bisschen. Ich glaube sogar, wahrscheinlich hätte, hätte er das mit dem äh, vegetarisch verstanden. Wahrscheinlich, ja. ja. Und es gab Free Wi-Fi, Aber das sah nicht so aus, als ob man da seinen Laptop aufklappen könnte wie bei Starbucks und sich hinsetzen könnte und da zwei, vier Stunden arbeiten könnte. Mhm. Zumindest haben wir uns dann aufbegeben und unsere quasi Den Norden der Hut ein bisschen erkundet. Gestern waren wir Richtung Süden unterwegs und haben SIM-Karten probiert zu finden. Und heute waren wir Richtung Norden unterwegs, um 100 100 Yen Shop zu finden. Ähm, beziehungsweise wir wussten dank Google Maps, wo es die gibt. Und haben auch welche auswendig gemacht hinterher und haben uns ein bisschen mit deinem Scheiß eingedeckt. Diese hier zum Beispiel, Kekse sind es nicht, Es ist irgendwie ein süßer Keks mit Schoko gefüllt. Ich bin schon froh, dass es ein süßer Keks ist. <lacht> genau. Mhm. Mhm. genau. und dann, was wir nämlich gesucht haben ist, äh, ich habe ja meine kleine Espressokanne mit, aber die äh, funktioniert auf einer Induktionsplatte nicht. Hätte man sich fast denken können, weil es Alu und kein Metall Glaube ich, ist das Alu? Weiß ich nicht. Funktioniert zumindest nicht. Wir haben sie dann mal in Kochen auf eine Pfanne gestellt, wo Wasser drin war. Da setzt sie an, also wird sie irgendwann rosten. Das heißt, das ist auch keine geile Idee. Also dachten wir uns, wir machen so dieses, wie yes, heißt modernen Coffee Drip. Also einfach äh, so eine Halterung mit einem Filter drin, Kaffee rein, Wasser drüber. Und haben das auch in einem 100-Yen-Shop gefunden. Da waren halt mehrere Filtertüten und wir wussten jetzt nicht, welche passt. Da waren so zwei Sorten und die eine konnte ein bisschen mehr fassen. Und wir wussten nicht, ob das jetzt passt, weil es auch für uns nicht verständlich war. Äh, die Zahlen nicht eindeutig, hier drauf standen. Dann haben wir den ersten gefragt, der meinte, äh, welche, also eigentlich ist ja eindeutig. Das ist der, der Kaffee Siebhalter, wie auch immer das Ding heißt, Drip-Holder. Und das sind die beiden Filtergrößen. Welche passt? Äh, oder passt auch dir? Und der meinte, einen Moment, kam dann mit einem kleinen Mädel, also, keine Ahnung, Angestellte, weiß nicht, 25, 30, 20? Nein, nein, nein. Also, ich würde schon Mitte 20 vielleicht. Mitte 20, ja. Und kam um die Ecke und sie sah uns. Und ihre Augen wurden riesengroß, als würde sie jetzt gerade eben... Ich kam mir richtig L schuldig vor, als würden wir sie gleich auffressen oder ja, so. Als würde sie so. in den Löwenkäfig geschickt werden. Und ja, dann tappelte sie so ganz vorsichtig auf uns zu. Das hast du hast richtig gesehen, ich will nicht, ich will nicht. Ich glaube, hinten hat, hat sie fast nur so geschoben ja. wie hier, ja, mach du mal. Mhm. Das war sehr sweet. Ähm, dann, Aber sie hat es verstanden. Ja, als sie dann sie verstanden. verstanden hat, was sie wollten, welche Größe, meinte sie einen Moment, ist um die Ecke gegangen zur Chefin oder Abteilungsleiterin, keine Ahnung, oder dass jemand die Ahnung hatte, hat dort kurz gefragt, was passt. Und dann kam sie zurück und sie meinte, ja, die beiden passen zusammen. Aber halt diese großen Augen und dieser dritte Schritt. Hier, sprich du mit den Ausländern. Geh. Mich hat noch nie jemand so Angst dafür, glaube ich, angeschaut. Mhm. Jetzt habe ich auch mein Mikrofon getatscht. Ja. Das war sehr, sehr niedlich. Genau. So, ich glaube, das war's heute, oder? Man muss ja nicht unnötig hier in die Länge ziehen. Ja, wir haben halt dann noch unseren Starbucks gefunden oder sind dran vorbeigelaufen. Das heißt, wir wussten, wir wussten ja, wo er ist, aber dran vorbeigelaufen, weil dort kann man wahrscheinlich wieder wie überall auf der Welt sitzen und arbeiten mit Free Wi-Fi, Weil man will ja nicht nur zu Hause sitzen. So, jetzt erzähl mal die... Was wolltest die du Die Challenges. Ja, um nicht in also, die ja. Engen zu ziehen. Genau. Ja. Eines ist die SIM-Karten-Challenge. Ähm, es ist... Prepaid SIM-Karten gibt es hier quasi nicht. Quasi. Weil gibt es schon. Für Ausländer. Aber eigentlich macht man hier alles mit Vertrag. Und sind wir zwar zweieinhalb Monate hier, aber ob jetzt ein Vertrag für zweieinhalb Monate möglich ist, wissen wir nicht. Ähm, deswegen es so diese Travel-Sims, die man sich auch liefern lassen kann, aber die kosten halt 90 Euro pro Monat. Zwar unlimited Gigabyte, was wir gar nicht bräuchten, aber halt 90 Euro pro Monat, beziehungsweise für drei Monate dann 70 Euro pro Monat. Pi mal Daumen. Achso, ne, 90, 9000 Yen sind nicht ganz 90 Euro, aber Pi mal Daumen. Und dann haben wir uns heute dazu entschieden, dass wir es versuchen, <lacht> mal mit Free Wi-Fi uns durchzuschlagen. Und unterwegs einfach unsere Übersetzungs-App, Google Translate funktioniert ja auch halbwegs offline. Und auch die Map funktioniert halbwegs offline. Es kommen immer lustige Sachen dabei raus, aber also bei der Übersetzungs-App, bei der Map geht's. Äh, versuchen wir Versuchen uns damit mal weiter durchzuschlagen, weil Free Wi-Fi gibt es ja tatsächlich an fast allen Ecken und Enden. Und die Japan Official Travel App hat ja auch eine Karte, wo angezeigt wird, wo es Free-Wi-Fi gibt. Das heißt, auf die kann man auch zur Not drauf gucken. Das ist die eine Challenge, SIM-Karte. Die zweite Challenge ist... Äh, ich habe die Notiz auf dem Handy. Ach so, ja, Musik. Ich muss ja irgendwo auch mal oder will auch irgendwo mal wieder Klavier spielen, singen und so. Und das geht natürlich nicht in der Unterkunft, weil das Wände aus Pappe sind. Oder aus sehr dem Holz, sagen wir so. Obwohl es sehr schön aussieht. Es gibt aber eine Musikschule um die Ecke und bestimmt auch noch ein paar andere. Und das Ziel wäre jetzt halt, da mal hinzulaufen und zu sagen, habt ihr mal so für dreimal die Woche für ein Stündchen kann ich mir ein Musikzimmer mieten. Und das natürlich wahrscheinlich ohne Englisch. So, irgendwie mit dem Handy, Conversation, bla bla bla, dass man dann die Antwort zurückbekommt. Ich bin äh, ich bin noch äh, unschlüssig. Wahrscheinlich werde ich es über E-Mail versuchen zu lösen. Dann die dritte Challenge war Stempel. Achso, ja. Aber muss ich da genau drauf eingehen, die, oder? Ja, dann erzähl mal was du machen. Es gibt hier so einen ganz kleinen Stempelshop in der Nähe. Ähm, genau. Und ich bin am überlegen, ob ich einfach reingehe. Also die machen kleine Stempel mit den Namen. Und ich würde mir gerne einen machen lassen. Es ist aber ein so kleiner Schladen, dass es zu 100% sicher ist, dass die mit Englisch nichts anfangen können. Und es auch sehr komplex ist, zu erklären, was man da haben möchte. Deshalb bin ich noch unschlüssig. Genau. Aber es wäre ziemlich cool. Hätte mhm. ich sehr, sehr gerne. Und dann gibt es noch eine vierte Challenge. Wo? No. steht in der Notiz drin. <lacht> ähm, wir sind wie immer wunderbar <lacht> vorbereitet. Wie ihr seht. Hm. Und das andere ist nix, ist ja. hier. Aber das, das sind doch alle schon. Ach so, stimmt. Das ist Work-Wifi. Ah, ja, das ja, ist das, ja die SIM-Karte. Die, die SIM-Karte, stimmt. Ich habe zweimal das gleiche aufgeschrieben. <lacht> Super, Jan. Genau. Und da, und alle diese drei Challenges ließen sich viel einfacher lösen, wenn wir hier einen Local hätten, um die Ecke, der uns ein bisschen unterstützen würde, Englisch kann und Japanisch im besten Fall. Ja, mit Local, der nur Englisch kann. <lacht> ähm, und der uns da ein bisschen unter die Arme greifen könnte, weil, ah, was noch war, waren diese IC-Karten, mit denen man mit der Bahn schneller besser unterwegs ist, weil man nicht immer einzelne Tickets kaufen muss, sondern die sich voll prepaid-mäßig. Ach, auch so, da wäre es ja, hilfreich, okay, glaub, weil da, da brauchst du wieder Pro-Linie und Pro-Region hast du andere Karten. Aber ich glaube, das, das kriegen wir hin. Ja, ich denke, wir kriegen auch alles alleine hin. Aber eben für so eine Local äh, haben wir vorhin mal geschaut, was, was fünf Apps, die man braucht, um Locals <lacht> zu finden. Auf Platz zwei war Tinder. <lacht> äh, die anderen haben wir schon selbst, so Couchsurfing-Kontakte oder Workaway-Kontakte oder ja, andere Apps. Du hast die gelesen, die fünf Apps. Ja, ja. Genau. Man merkt, dass dieses Podcasting eher meins ist. So ganz leicht. Ich werde Omani auch nur ungefähr alle zwei Tage dazu zwingen. Vielleicht auch einmal die Woche oder gar nicht. Egal. Ich fand Je nachdem, super schön, wie die Einschaltquoten sind. Ich fand es super schön, das mal in der Form zu machen, ein bisschen zu erzählen. Ähm, genau, weil Textform wäre ja auch möglich, aber schon wieder Text schreiben. Ach Achso, das heißt, du schreibst ist. jetzt gar nichts dazu. Nee, es kommt jetzt nur das Video drauf. Ich würde das äh, kurz äh, Sound engineieren ah. und dann hochstellen. Sie, sehr schön. Guck mal, zeig mal genau. das Spiel. Ich hoffe, ich touche jetzt nicht das von Leuten, die einfach nur mal herkommen. sind. Hier liegt Zeug rum und Omani fest. Ich würde jetzt erstmal den Podcast kurz S beenden. Ja, nee, ich will das doch im Post Post-Podcast zeigen. <lacht> das ist ein Pokémon-Spiel. Ich weiß nicht, was man damit machen kann, aber man kann Blitze zu Pikachu drehen oder nicht oder wie auch immer. Es lag hier einfach rum. Ich habe nichts geklaut. <lacht> genau. Jo, so viel heute. Wir wollen euch auch nicht ewig langweilen. Es sind schon zwölf Minuten. Reicht, glaube ich. Wir werden jetzt noch ein bisschen am Rechner <lacht> sitzen und später noch ein bisschen... Vielleicht ja, mal früher ins Bett gehen, dass wir uns akklimatisieren. Wir sind so, ja, ja. immer noch im Jetlag. Omani oh ist nachts aber eins immer noch wach. Das ist total lustig. Absurd. Dafür kennen wir aber auch bis elf. Naja. Wir haben heute noch diese. egal. Ich glaube, es wird zu lange, ja. ja. Tschüss. Ciao.